In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Tricks mit Strings zeigen, was man so alles damit machen kann, weil es wirklich einfach ist und man sollte sich das früh angucken. Wir haben ja bereits kennengelernt, dass man print letztendlich alles ausdrucken kann, was man möchte. Es kann eine Variable sein, die eine Zahl beinhaltet, das kann auch ein String sein und so weiter. Machen wir das erstmal. Also was ich schon kann, ist auszudrucken Anna und zum Beispiel sogar plus Förster. Was ich allerdings noch nicht kann, versuchen wir erstmal das hier, man sieht Anna Förster wurde ausgedruckt. Was ich allerdings noch nicht kann, ist zu sagen Anna äh, und danach plus 2. Das wäre eigentlich eine schicke Sache. Also wenn ich es so in Klammern setze, dann ist es klar. Dann wird es das ist genau das gleiche wie Förster oben. Aber nehmen wir mal an, ich habe eine Variable, die ist, hat den Wert 2. Und ich möchte hier tatsächlich den Wert dieser Variable ausdrucken. Wir wissen, wenn, wenn wir das einzeln machen würden, zum Beispiel so, dann wird es ohne Probleme rauskommen. Allerdings hier diese print an plus war das funktioniert eben nicht. Und was sagt der Type-Error? Can only concatenate string not into string. Irgendwie ist er unglücklich, dass das eine ein string ist und das andere ist eben keins. Und um das ist zu schaffen, muss man es eben konvertieren und zwar mit str. str steht für String und wenn ich das so benutze, verändere ich die Variable war eigentlich nicht, sondern nur sage dem Print, der Funktion Print, dass ich diese beiden Strings jetzt miteinander kombinieren möchte und jetzt kommt eine Anna 2 daraus. Das ist schon eine sehr praktische Sache. Das heißt, diese Konkatenation kann ich immer machen. Was ich auch noch ziemlich gut machen kann, ist eine sogenannte Multiplizierung von Strings. Das funktioniert so. Nehmen wir doch mal ein String Mo und wir sagen da, es soll Anna speichern und zwar dreimal. Und das funktioniert tatsächlich mit diesem Multiplikator, mit diesem Sternchen. Wenn ich jetzt String ausdrucken würde, dann kommt ein ANA ANA ANA draus. Das ist durchaus praktisch, gerade in der Datenanalyse, wo man die ganze Zeit irgendwelche Daten in welche andere konvertieren muss. Oder man geht durch, mit irgendwelchen Schleifen durch irgendwelche Daten, man möchte daraus was anderes machen oder zurück. Das ist tatsächlich praktisch dass es in Python leicht und einfach funktioniert und nicht durch irgendwelche multiple verschiedene Funktionen, die man hin und her konvertieren muss und so weiter, wie es in c eben ist. Das Letzte, was ich Ihnen heute in diesem Video zeigen möchte, ist die langen Strings. Ich habe schon erwähnt, dass das hier eigentlich nichts weiteres ist als ein langer String. Wenn wir das jetzt aber drucken möchten, also ein String, der über mehr als eine Zeile äh, geht, dann ist das gar nicht so einfach. Ich zeige Ihnen, was er erstmal da meckert. Wenn ich sagen würde, Print, das hier ist etwas sehr, sehr, sehr langes. Und dann möchte ich eben auf der zweiten Zeile weitermachen. Und weiter bis hier. Wenn ich das hier abschließen würde, dann sieht man schon im Editor, irgendetwas hat da nicht ganz geklappt. Denn äh, abgesehen von natürlich von meinen Fehlern, aber diese gelbe Zeichen sagt Code Analysis EOL also End of Line while scanning String Literal. Das heißt, wenn ich das so anfange mit einem einfachen Gänsefüßchen, erwartet er, der Interpretierer, dass ich eben dieses String auch in dieser Zeile auch beende. Okay, wir wissen, da waren doch etwas mit diesen doppelten Gänsefüßchen. Er ist aber immer noch unglücklich. Wir haben auch gesagt, die sind eigentlich die gleichen beiden. Was er stattdessen machen kann, ist eben genau das, was wir hier sehen. Da sind dreimal die doppelten. Dreimal doppelte. Man sieht es sofort, dass ist jetzt alles grün geworden. Das heißt jetzt erwartet er, irgendwo auf dem Weg auch weitere solche. Drei, damit er das schließen kann. Und jetzt ist er tatsächlich, sagt er auch gar nichts mehr. Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sieht man dieses kann jetzt ohne Probleme auch ausgedruckt werden. Das ist jetzt nicht besonders weltbewegend, aber doch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Interaktion mit dem Benutzer designt und da möchte man dem Benutzer eben mehrere Zeileninformationen geben. Das ist ganz praktisch. Vor allem, wie Sie sehen, er nimmt die Neuzeilen, die ich im Text selber eingefügt habe, mit rein. Und dann gibt es auch noch die speziellen, die sogenannten Escape-Characters. Das ist auch etwas Praktisches, indem man Spezialkommandos innerhalb von einem String geben kann, um da irgendetwas zu bewirken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Anna Förster, dann wissen wir ja alle bereits, was da passiert. Aber wenn ich so ein Backslash-N nehme, dann steht das für eine neue Zeile und ich kann innerhalb von dem String sagen, da ist jetzt irgendetwas ein Spezialzeichen dazwischen. Wenn ich das jetzt ausdrucke, dann sehen Sie, Anna und Förster ist bereits auf der neuen Zeile. Der, das Intervall hier ist sogar bereits auf der neuen Zeile. Das müsste ich jetzt wegnehmen, falls ich die untereinander haben möchte. Es gibt auch noch es gibt ganz viele verschiedene Escape-Characters. Eins davon ist T für Tab. Dann sehen wir jetzt gleich, da ist jetzt eine Riesenlücke zwischen Anna und Förster und so weiter und so fort. Eine Liste davon werden wir Ihnen auch zur Verfügung stellen. So können Sie sehen, was für Spezialzeichen da sind und welche man benutzen kann. Dankeschön.